wollte Messie sein. Da ist ja kein Tor. Ich glaube, das kann er auch. <laughs> Moin Sport2000 Family, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz besonderen Video. Wie ihr seht, wir befinden uns in Leverkusen, auf dem Trainingsgelände von Bayern 04 Leverkusen und haben heute die Ehre, gleich mit zwei Personen von Bayern 04 zu drehen, und zwar Peter Bosch und Rambo. Die gibt es jetzt im finish Line-Interview. Viel Spaß dabei und los geht's. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit Frage Nummer 1 an und ist relativ einfach. Mein Lieblingsmitspieler war oder ist... Ach, Ich habe keinen Lieblingsmitspieler oder ich hatte keinen. Ich bin Teamplayer. Für mich ist jeder Spieler wichtig und äh, ich habe Spaß mit jedem Spieler. Wenn ich den jungen Spieler einen Tipp geben könnte, wäre das. Man muss Fun haben, mit Fußball zu spielen. Man muss kein Ein guter Torwart braucht? Er braucht viele Sachen, aber ich würde jetzt am Anfang mal sagen, er braucht Mut, er braucht wie der Trainer sagt Spaß an seiner Arbeit, weil es nicht immer die angenehmste Arbeit, um vorzustehen. Ich denke, körperliche ja Voraussetzungen gehören auch dazu. Was sind denn ja mal die Sachen, die man schnell fährt? Mein größter Traum im Fußball wäre es, die Kämpfe zu gewinnen. Das ist ja. ein großes Ziel, ne? Sehr gut. Dieses ähm, Jahr, was meinst du? Ja, ein deinem Rechner ist alles möglich. <lacht> Wenn ich kein Fußballspieler geworden wäre, wäre ich kann ich nicht sagen, weil es immer mein Traum war. Das war immer Plan A. Plan B gab es nicht. Ich habe davon geträumt, habe alles dafür investiert. und Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass ich das dass ich mein Traum erfüllt habe.